Sieht das schön aus? Ein richtig schöner Wintergarten. Und Scheißsitze So, stelle ich mir den Wintergarten auch ein bisschen vor. Ja, ich nehme auch. Noch ein bisschen größer. Und die Pflanzen hier hier so drüber gehen, alles so verwachsen. Tja, stelle mal sich das mal vor. Hier hat man jetzt einen wunderschönen Wintergarten und draußen laufen die gesamten Hunde rum und die Kinder, die dann noch so ein bisschen spielen. Aus dem Blick heraus. Für jeden, der sich mit dem Wheels auseinandersetzt, das Nudelholz von Hippo. Diese wunderbare Garderobe, die irgendwie jeder Haushalt hatte. Genau dieses Modell. Ist einfach so. Also, haargenau das Modell. Und jetzt brauche ich meinen Hinweis. Der Sache kann ich nicht so richtig vertrauen. Der hier auch nicht. Runter oder nicht runter? Schreibt es in die Kommentare ist Was ich mache, wenn es dann ein Suchrätsel ist. Ich mache einmal ein komplettes Bild davon. Wer findet alle fünf Nutella Gläser? Ah, ja. Sieht aus wie in der guten Küche. Und ein Weckleser. Und fünf so, so, Das ist jetzt ein großer, die ultimative Mutprobe. Ich nehm, dich nicht, ich, ich nehm dich nicht mit, wenn du kotzt. Alter Schwede. Ich guck dir das an. Warte mal, warte mal. Lass mich gleich mal einen Schrott machen. So. Der Blick in den Kühlschrank. Alles klar. Sogar die Kamera dreht sich um. So. Ach also doch, später. Schwarzschimmel. Ich hoffe, ihr ist alles hier, wenn ich drauf Kutsche. Wir haben die Kutsche, die Kutsche gefunden. Ey geil. Geil. Dieses Ding, was in so vielen Locations, in so vielen Gruppen durchgeht. Geil. Warte, <lacht> geil. Ich werde verrückt. Naja, ich muss das mit der Kutsche ordentlich filmen. So was sehe ich nämlich nur noch einmal. Ey, es ist ein Riesenteil. Ich würde jetzt schon fast sagen, das hat er selber gebaut. Naja, mit einem kleinen Schwank aus dem Horrorfilm, ähm, was ein Feuchengerät mit feuchten Kura oder was auch immer das ist, wenn äh, einem gedanklich macht, verabschiede ich mich und sage erstmal Bye-bye. Bye-bye.